Long time no see, aber jetzt sind wir wieder da. Hofer, alles Gute im neuen Jahr. Ja, danke dir. ja. So, ja dann, gehen wir an. Moment, Moment, Moment. Was ist los? Fällt da nicht noch wer? Du, der Blümel ist weg, der Kurz A. Ah. Der Emil, wo ist der Emil? Ach der, der kommt schon noch. Hofer, hast du schon gehört? Ja, das... Jetzt warte mal. Was soll denn das darstellen? Die Chinesen übernehmen hinten um unsere Wirtschaft und werden in Zukunft die EU dominieren? Das mag schon sein, aber das ist nicht der Emil. Wir wollen den Emil sehen, wir wollen den Emil sehen, wir wollen den Emil Emil sehen! Hofer, es ist ja so. Dass... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Was ist denn das jetzt wieder für eine krude Mischung aus Schwein und Bär? Naja, das ist ein Wombat, das kommt nur in Australien vor. Was tut er da bei uns? Ja, vielleicht nimmt er dann am Tennisturnier teil. Wo ist der Emil? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Was ist denn das jetzt wieder? Das ist ein Schrumpfkopf und da ist rum drin. Ich hätte mir gedacht, vielleicht brauchen wir im ja Jahr hin und wieder einen kräftigen Schluck. Wo ist denn der Emil hin? Wo ist er geblieben? Also, das ist sogar mir zu makaber. Hey, Emil! Wir ja, wissen, dass am du am Südball wohnst! Am Südball wohnst! Am Südball wohnst! Na, alles dann geht. Ja, jetzt sind wir endlich komplett. Na, bist du jetzt zufrieden? Sehr. Jetzt können wir endlich loslegen. Che, hast du schon gehört, dass. Oh, jedes müssen wir wohl aufs nächste Mal verschieben. Die Zeit ist um. Das ist jetzt ein Scherz. Na dann. Toi, toi, toi.